Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich wollte mir kurz das Vulkano holen und unten, wenn es dann noch da steht, das Tauburger, das wir letzte Folge getroffen haben, da unten. Also gesehen haben, getroffen ist ein bisschen übertrieben. Äh, aber mal gucken, ob ich die beiden kriege gerade. Noch kurz so. Oh. So, jetzt aber. Sonst überschreibt er mir noch eine falsche Folge. Das will ich natürlich nicht. Okay, es ist nicht mehr da. Ich mache mir jetzt aber auch nicht die Mühe und probiere das zehnmal noch zu farmen. Wir lassen es einfach sein. Ja, es dauert auch nicht gerade auf. Ähm, ey, ich habe letztes Mal gesagt, ich würde noch ganz kurz gerne nach Azurias City gehen und den Typen im Poke Center anquatschen. Ist es nötig, dass ich heile? Ähm, mal gucken, ob der noch was Neues für meinen Pikachu hat. Das wäre noch ganz cool nämlich. Hallo. Oh. Okay. Ich verstehe das. Ist okay. Ja, Nidorino sieht geil aus, wenn er nachrennt. Ich würde gerne wissen, wie das Nidoking king aussieht. Und dazu muss ich Mondstein finden. Endlich. Ba, da, da, da, da, da. Doch, sieht, sieht richtig aus. Oh je. Ich beharte meine Zeit mal lieber so im Blick, weil irgendwie scheint mir gerade Elgato ein bisschen Probleme zu machen. Start jetzt einfach mal für zwei Minuten plus, ist okay. Stoppuhr auf dem Bildschirm unten. Weil Elgato scheint mir da gerade ein bisschen Probleme zu haben. Wahrscheinlich, weil im Hintergrund noch ein Upload läuft, wenn der noch läuft. Ja, noch sechs Minuten, wow. Danke, Elgato. Mega Probleme. Äh, äh, äh, äh, nee, will lieber nicht, der ist zu schwach. Nichts, gegen nicht klein, aber du bist zu schwach. Wobei kleiner, weiß er nicht, aber auf jeden Fall ist er noch zu schwach. Aber ich habe auch das Gefühl, ich komme langsam mit dem Level ein bisschen in Bedrängnis, kann das sein? Ich habe jetzt kein Riesendefizit deswegen, aber ich habe das Gefühl, ich komme so ziemlich an die Grenze, weil ich gleich stark bin wie die anderen. Das ist normalerweise nicht so ein gutes Zeichen bei Pokémon. Aber mal gucken. Ich will auch gucken, ob wenn ich nur äh, Biber spiele und zum Beispiel alle anderen aus dem Team klatsche, ob Biber dann die sechsfache Menge EP kriegt, weil die ja nicht aufgeteilt wird. Oder eben nicht, das ist dann die Frage. Das sind alles Sachen, die ich noch rausfinden muss. Und rausfinden werde halt. Nix. Ja, dann taggen wir halt mal weg gegen Glutexo. Ja, ich finde den Folgenstil aber besser als den Wechselstil. Das gefällt mir ganz gut, die Kampfserie, die ich mache. Weil der Gegner darf halt auch nicht einfach austauschen, so, ah, ihr ja, du was besiegt, möchtest du wechseln? Nee, der das, das ist immer drin. Und wie gesagt, das hat halt was vom PvP-Stil, den ich halt eher spiele noch aktuell. Von daher ist das eigentlich eine ganz faire Sache. Gut, okay, langsam kriege ich die Level wieder rein. Ich habe das Gefühl, es sind noch ein, zwei Pokémon, die hinten nachhängen, mehr nicht. Ja, ich weiß, ich bin mega cool, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir heute noch in den Felstunnel kommen oder nicht. Oder ob wir jetzt einfach die Zeit verbrauchen, bis wir da sind. Das zeigt sich dann halt, wenn es soweit ist. Weil jetzt haben wir für mich 20.48 Uhr und um 21.30 Uhr muss ich weg. Das heißt, ich soll die Aufnahme spätestens 20 Uhr nach beenden. Es kann sein, dass die Folge heute ein bisschen länger geht, bis wir beim Felstunnel sind. Aber wahrscheinlich werde ich heute nicht mehr reinkommen. Ich gehe mal zu Shilok, weil der mehr EP braucht. Ich habe nur kurz geguckt, wie viel EP Bibo noch gebraucht hat. Und der ist noch voll. Also der braucht noch alle fast auf dem Balken. Ähm, ich gucke mal kurz, ob ich langsamer bin. Nee, wäre ich nicht gewesen. Das ist mein... Äh, langsamer bin ich nicht schneller, sorry. Haben wir einen Defense Drop halt. Okay, langsam werde ich mit dir. So. Geht doch. Jawohl. So möchte ich das haben. Übrigens bin ich am Pokémon Quest am Weiterspielen noch im Hintergrund. Einfach, dass ihr das wisst. Das wäre dann was, was nach Pokémon Let's Go wieder auftauchen würde. Und natürlich die COD-Reihe endlich fertig. Also nicht die Reihe, aber COD Monomorpha 4. 1. COD 4 Monomorpha 1. Einfach, dass ihr das wisst. Das ist halt auch noch was, das offen steht und ich einfach keine Zeit mehr dazu hatte. Aber ich habe noch zwei drei Folgen im Hintergrund offen, sogar. Aber ich wollte jetzt nicht einfach reinwerfen, wenn ich Pokémon Let's Go mache gerade. Deswegen, das fand ich ein bisschen unpassend. Deswegen sind die halt noch offen. Aber die würden dann kurz kommen, wahrscheinlich, wenn ich die Hauptstory habe. Und dann würde ich Farmrunden oder so auf Twitch noch machen. Halt so. Irgendwie. Mal schauen. Jawohl. Nein, das ist ein Käfer-Pokémon, sein scheiß Paras. Da könnte sich eine Radikal. Ich habe eine Radikal, klar. Dich habe ich besiegt. Ich muss gucken, wenn ich eh ein Living mache, muss ich eh alles fangen, was ich sehe. Aber das mache ich dann nebenbei. Beim Training halt fange ich eh gerade alles, was ich antreffe. Deswegen ist es eigentlich irrelevant aktuell für uns. Hallo, ich bin dein Gegner jetzt. Ich glaube, jetzt hat sich die Zeit wieder gefangen. Jawohl, okay. Sie hängt ab und zu ein bisschen nach, aber das meistens geht. Ja, Shilok ist das zweitschwächste, das ich aktuell im Team habe. Und der wird gerade ein bisschen davon profitieren, natürlich. Tarnsteine jetzt eine Runde zu spät, zum Glück. Das wäre böse gekommen. Tarnsteine können echt das Spiel versauen. Zum Glück spiele ich Wechsel und nicht. Äh, Folgen und nicht Wechsel. Weil Folgen können mit. Karnshine recht wenig anfangen. Wenn ich ein Wechselteam spiele, halt, dass ich die ganze Zeit auswechsle, das macht weh. Und das ist das Gute daran, wenn ich so spielen kann. Geht natürlich nicht immer. Typenvorteil und so. Aber wenn man ihn nutzen kann, dann sollte man ihn auch nutzen. Und da Wanderer meistens sehr unflexibel sind, was ihre pokémon wahl anbetrifft, ist es mit einem Pokémon meistens getan. Ja, eben. Normalerweise liegt hier doch noch ein Item, dachte ich. Doch. Oh, nicht das, was ich gemeint habe. Okay. Naja, ja, da kommt schon nach. Jetzt ist gerade noch sein Pokéball hochgeflogen. Nidoran? Sandan. Okay. Stimmt camper meistens mit Nidoran und Sandan unterwegs. Sandan eigentlich auch ein schönes Pokémon, muss ich sagen. Kannst du schon was? Immer noch nicht, wirklich. Raserei ist zum ne. Ist halt ein Risikoplay immer noch. Wie Wutanfall. Wutanfall ist auch so grenzwertig. Aber Wutanfall auf Nidoking war so gut. Wutanfall und Erdbeben auf Nidoking waren richtig die besten Attacken, die man haben konnte. Gut, mit Blubber kann man recht gut gucken, wer die Initiative hat. Das ist keine allzu starke Attacke. Die, glaube ich, auch nicht so viel Schaden macht. Genau. Das reicht zum Glück gar nichts hin. Natürlich trifft er fünfmal Chilok ist süß. Scheiß drauf, wir gehen rein. Wir gehen drauf. Okay. Ähm, ähm, ähm, ähm, Wer ist am. Kann ich so reinschicken? Ja, okay, ich kann Clutexo reinschicken. Geowurf macht übrigens nichts wegen dem Typenbonus, da Geowurf eine festgelegte Stärke hat. Also einen festgelegten Schaden. Der geht nicht irgendwie, yo, ich hab Kampf und ich bin stärker gegen dich. Nee, der hat einfach Level gleich Schaden. Tada. Jawohl, auch fünfmal. Scheiß drauf, komm. Vielleicht reicht sogar, um zu töten noch. Jawohl, voll gut. War mehr Glück als Verstand, aber naja, das gehört dazu. Top. Jo, das war Pech. Dann würde ich gerne mal Mein Shilok wiederbeleben. Und die beiden. Nein, nur Glutexo mit einem Supertrank wiederheilen. Und Shilok kriegt einen Trank normal. Wie viel du noch du nochmal? 30. Ja, das wäre auch nicht so schlecht. Ich glaube hier oben ist noch jemand. Mehr als einer. Ich hoffe, das reicht noch, bis wir da sind. Ja, gut, wir haben noch fast 20 Minuten. Locker eigentlich. Das müsste eigentlich reichen. Komm, wir gehen einfach mal rein mit Furienschlag. Ah, Pieper fliegt nicht. Ja gut, dann nehme nicht. Komm, komm, komm, komm. Jawohl. Okay, hier würde es jetzt Pikachu recht anbieten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Wahl. Okay, sie haben das System wieder drin. Das unfaire Freundschaftssystem von Pokémon Sonne und Mond. Mit dem habe ich schon die Liga gewonnen. Das ist so ein dummes System. Weil wenn er dich mehr mag, dann haut er mehr, also dann weicht er mehr aus. Was in PvP ignoriert wird, aber im PvE hast du halt einen unfairen Vorteil deswegen. Ich konnte so schon eine Liga... Das war ein bisschen dämlich, aber ich habe sie halt so gewonnen. Oh, cool. Äh, indem ich einfach ein Relaxo mit Hammerschlag, glaube ich. Oder Hammerstoß. Habe ich dreimal überlebt mit Arcani. Einfach, weil der das Gefühl hatte, yo, ich weiß, du, ich hab dich gehört und um dir keinen Schaden zu machen, halte ich das jetzt einfach dreimal hintereinander durch. Deswegen konnte ich halt mit Akani dann den Typen töten. Aber das System ist halt recht unfair gemacht. Leider. Es ist halt kein fairer PvP-Kampf, sondern mehr so ein, yo, ich hau dich hart. Genau, den haben wir noch gar nicht. 20 Kilo. Gut. Dich habe ich schon besiegt. Das ist gut. Dich mache ich noch. Okay, dich. Ja gut. Äh, ich renne hier gerade noch durch kurz. Dann können wir nachher kurz zum Kampftypen gehen noch. Nicht vergessen, dass er da noch steht. Sonst, auch wenn ich ihn vergesse, kann ich ihn kurz selber machen. So stark ist er nicht. Also so speziell auch nicht. Kultini. Puh. So. Jetzt packen wir mal Bibo aus. War das schon die Duornadel? Ne, das war jetzt die Durnadel. Das dachte ich schon. Drei, vier, viermal. Giftbibor. Furienschlag, ich kann das auch. Ja, gut, dann geh ich mal. Ah, komm. Der verwirrt mich. Und solange er vergiftet ist, kann ich ihn nicht schlafen legen. Das heißt, ich würde ihn gerne mit Egel sammeln hoffentlich, wenn ich mich nicht selber haue, noch mehr Leben abziehen. Und genau sowas hier zu kompensieren, wieder. Und ich finde es gut, dass die Heilung vor dem Gift stattfindet. Das heißt, ich habe safe einen Heal. Auch wenn er dort sterben würde. Safe. Und wenn ich jetzt nicht verwirrt bin, habe ich die Priorität. Sonst stirbt er halt einfach durch Gift und Egelsam. Also, er, Goldini. Oh, Pikachu! Mein Opium Pikachu und so. <lacht> Zeig mal deine Britzelturbo nochmal. Ich mag die Tag immer noch irgendwie. Auch wenn sie mega unfair ist. <lacht> Aber egal. So was hat man gerne. Okay, du bist tot. Jawohl. Du hast mein volles Beileid. Äh, hier ist, glaube ich, gar nichts. Nix. Hier müssen wir danach surfen, mal um äh, zu Zaptus zu kommen. Ich habe da gerade einen Krabi gesehen. Sabitak interessiert mich nicht, aber Krabi ist noch recht cool. Okay, irgendwie ist das voll nervig so. Jawohl. Krabi gefangen, gibt EP und, ähm, naja, der Eintrag. Jawohl. Ein super Trank. Ich weiß, wir haben noch den Karate-Typen offen. Keine Sorge. Hier macht die. Oh, Team Rocket. Okay. Hier wollte ich hin. Ich weiß nicht, dass dieser kleine Bengel, der uns ständig zwischenfunkt. Äh. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mal unter die Augen treten. Was bedeutet, dass die jetzt eine ordentliche Abtreibung abhängen, bevorsteht? Ach so. Klar. Nicht so schnell. Uh. Oh. Ihr rottet euch zu viel gegen einen einzelnen Jungen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich nicht einmischst, mach mir dich auch fertig. Ich habe nämlich die drei hier drüben. Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Ja, klar mach ich. Die Antwort gefällt mir. Packen wir es an! Sie ist die Liga-Leiterin. Also eher nicht die Ligaleiterin, Die erste der vier Liga-Top-4. Okay, mein b ist. Die sind voll geheilt. Joa, dann... Legen wir los. Ich habe die doch nicht voll geheilt gehabt. Okay. Und ein Double Kick. Oh, dann reicht nicht ganz schade. Ja, fuck. Der Superzahn macht weh. Weil halt wirklich unabhängig von K.P. die K.P. halbiert. Okay, wir haben gewonnen. Ach, so. Du bist doch nur ein Kind, wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritten, hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer, wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in verwandeln verhandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu dem Top-4? Oh, in dem Fall, Rückzug! Ja. In dir steckt ein talentierter Trainer, du hast mich sehr überrascht. Zusammen ist also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich in der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Ja, hoffentlich. Da ist noch ein Trainer. Ich lasse den Karate-Typen jetzt einfach mal weg, glaube ich, wobei... Ach komm, wir holen den noch schnell. Ich habe noch über 20 Minuten. Danach ist er aber fertig. Dann würde ich nochmal sicher zurückgehen in die erste Höhle und da probieren, vielleicht einen Onyx zu fangen und vielleicht mal gucken, dass ich meinen Living deck ein bisschen vorbereiten kann. Wobei, ich fange einfach mal alles, was ich sehe und würde dann aussortieren halt, ja. Wobei eben, der Living ist eigentlich noch gar nicht Priorität. Nein, jetzt bin ich... Okay, egal. Okay. Äh, wir holen noch kurz den Karate-Typen. Ich bin ja auch noch da. Voll vergessen. Da müssen wir hin. Okay, ich bin viel zu weit. Wobei, ich komme gar nicht anders durch. So. Äh, ein aufgeweckter Bursche wenn wir ein Kämpfchen wagen. Ja, deswegen bin ich extra nochmal zurückgekommen. Ich stell dir vor. Jetzt spielt das so ein Machrolle und fertig. Ein Mankey und fertig, okay. Auch nicht viel besser, aber wir probieren es mal mit biber ob ich da schon was ausrichten kann. Uh, das kann knapp werden. Wir probieren es mal. Wir spielen das einfach mal. Wenn es gar nicht klappt, kann ich ja immer noch taggen. Duonadel ist so gut mit Gift. Okay, das scheint nicht viel Schaden zu machen aktuell. Ich bin mir gerade überlegen, ob ich mit Raserei riskieren soll. Ich gucke noch ganz kurz, was in der Beschreibung steht von Raserei. Komm, wir jagen einfach mal Raserei rein. Weil jetzt ist einfach nur noch eine Endlosschlaufe. Oh, Kratzfuhre gegen Raserei, das ist richtig böse. Es gibt einen Double Stack. Kann ich die 1 Stack pro Raserei hit? Alles klar. Okay, ich dachte, Raserei ist eine Endlosschlaufe, aber anscheinend nicht. Oh, jetzt wird es aber riskant. Okay, zum letzten Moment noch gefangen. Ganz gut. Und jetzt ist sein Angriff so stark gepusht, dass eine Duo-Nadel zum Beispiel eine rechte Stärke hat. Das ist schon recht heftig, was man da stacken kann damit. Okay. Also, ich gucke mal ein bisschen rum, werde noch ein bisschen Leveln fangen, so zeig halt. Ansonsten danke ich ganz herzlich für's Zuschauen, hoffe euch euch gefahren, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Sautrin, alles Puppen mit Zucker. Cheerio!